Was würden Sie den Menschen mitgeben, junge Menschen, die noch vor der Berufswahl stehen, auf was für einen Tipp würden Sie geben? Ja, einfach ausprobieren. Also gerade, wenn man jung ist, kann man so viele Jobs wechseln, ähm, wie man möchte. Also so, wie ich es auch gemacht habe. Und gerade dann weiß man eigentlich, was man, was man möchte. Etwas suchen, was einen Spaß macht, wo man eine Freiheit dabei hat und vielleicht ein gewisses Talent. Und mit dem dann ähm, seinen Job halt ausüben. Vielleicht sich nicht von anderen beeinflussen lassen nur weil der das gern hätte, dass du das machst. Und ja, motiviert sein, Neues auszuprobieren und ja, das machen was es am Tag. Ausprobieren, also ganz viel arbeiten einfach, was einem gerade in den Sinn kommt und wenn es einem nicht mehr gefällt, auch nicht so lange aushalten, sondern was Neues probieren.